Ich habe Post bekommen und es ist was ganz Neues gekommen. Also für mich total neu. Lichterketten, die auch unter Wasser funktionieren und da ist mir dann gleich eine Idee gekommen. Da könnte ich dann echt eine super schöne Tischdeko dazu machen. Und ähm, ich glaube, so jetzt machen wir das doch mal auf, das, das alles. Und äh, diese tollen Lichterketten, ähm, die gibt es auf Amazon zu bestellen. Fand ich auch total interessant. Ich habe also schon mal eine rausgeholt und habe die so ein bisschen mal entknotet. Ähm, da ist die Lichterkette wasserdicht, aber das Batteriekästchen nicht. Ähm, also mache ich wieder eine, ähm, ich mach ein Filzsäckchen, um dieses Batteriekästchen zu verstecken. Und äh, da blende ich nochmal in der Infobox ein anderes Video ein. Da habe ich dieses äh, Filzsäckchen ganz genau erklärt. Als Erklärung. Ich habe den Filz zurechtgeschnitten und tackere den Filz und dann sieht es auch aus, die Tackernaht wie so eine kleine Naht. Ich nehme das Batteriekästchen von der Lichterkette. Erstmal anmachen. Tada, da ist es. Pack das hier in den Filz rein, weil ich möchte natürlich keine Batteriekästchen sehen und nehme ein Draht. Ich habe jetzt auch einen stabileren Draht genommen, der sollte auf jeden Fall eine 10er Stärke haben und baue mit dem Draht eine kleine Aufhängung. So ganz im Detail habe ich das im Video mit dem hohen Glas schon erklärt. Steche durch, die, durch den Filz durch, gehe mit dem Filz, biege den, den Draht erstmal nach unten bzw. nein Quatsch, ich gehe nach oben und dann mache ich zwei Häkchen, die ich in dem Glas einhängen kann. So, hier ist unsere kleine Aufhängung schon. Mein Batteriesäckchen ist fertig und ich hänge das jetzt ein. Und ich, ich glaube, also manchmal probiert man ja was aus, so ein kleines Experiment. Ich glaube, es ist schöner, wenn das Glas ein bisschen größer ist. Und deswegen denke ich, dass jetzt solche kleinen Gläschen für diese lange Lichterkette eher ausscheiden. Aber ähm, auch ich muss mir immer erstmal die Lösung erarbeiten. Ähm, so, aber die Lichterkette lässt sich super leicht hier rein, reinstecken. Ähm, und sie ist ja wasserdicht. Deswegen kommt jetzt gleich die Probe aufs Exempel. Hier kommt das Wasser. Wassermarsch. Ja, das reicht mir eigentlich schon auch an Wasser wo ich mir ein bisschen was reinmachen kann, weil Wasser ist ja auch schön. Ja, und dann geht es ja jetzt in die, in die frische Saison. Die Weihnachtsblumen sind vorbei und das ganze Jahr will man ja dann was Leuchtendes. Morgen vom Großmarkt. Ich spreche im Video davon, dass, äh, dass es schon nach Weihnachten ist. Ähm, hier ist der Beweis dafür, weil für uns Floristen ist nach Weihnachten auch im Laden sofort Frühling. Und der Frühling äh, kommt hier mit ganz, ganz vielen Ranunkeln, wunderschöne Blüten. Ähm, und äh, Weihnachten muss sofort raus aus dem Laden. Es gibt auch schon Tulpen, Papageientulpen. es gibt Hyazinthen. Ähm, also der Frühling ist hier schon in der vollen Pracht. Und hier sind auch schon die Anemonen, die ja gleich auch im Video auftauchen. Ja. So viel als Erklärung, weil bei euch zu Hause ist natürlich noch Weihnachten in vollem Gange. Sogar Flieder gibt es im Dezember auf dem Großmarkt zu Weihnachten. Das musste ich euch mal zeigen, weil früher konnte ich mir das absolut nicht vorstellen. Wahnsinn, oder? Im Beweis lachen mich einen Gang weiter auch schon die Tulpen an. Gelb und rot. Als ob Frühjahr wäre. Sind hier noch die ersten Narzissenarten ähm, zum Thema Frühling und Ornithogonium? Von denen werde ich bestimmt auch noch viel in den Videos erzählen, mhm. aber jetzt geht es erstmal zurück in den Laden und da werden wir schöne Gläser aussuchen für das Video. Ich habe einfach ein paar Anemonen mitgebracht, ähm, schneide die mit einem schönen scharfen kleinen Floristenmesser frisch an, gebe denen einen schrägen Anschnitt und ich könnte ja hier die weiße Anemone gerade so ein bisschen über mein Draht legen, dann sieht man den auch nicht mehr. Ich habe auch verschiedene schöne bunte Farben mitgebracht, die, ein bisschen die leuchten und unabhängig davon, ob man dieses leuchtende Glas auf einem Holztisch, auf einem dunklen Holztisch dekoriert oder auf einer weißen Tischdecke, ich glaube es ist immer ein absoluter Hingucker und jeder wird fragen, wo man denn diese, diese tollen Lichter, diese tollen Spots her hat. Ich bin jetzt schon echt begeistert und ich glaube, ich muss das meinen Kunden auch öfter anbieten. Und ich würde nicht nur Blumen in dieses Arrangement einfügen. Ich würde auch ein bisschen schönes Grün nehmen, ein schöner Eukalyptus. Man kann auch ein bisschen Efeu nehmen. Also da sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur gucken, dass die Lichterkette nicht irgendwie in eine Ecke geschoben wird. Und was ich auch wunderschön finde, gibt es jetzt also auch bis zum Sommer sind diese ganz tollen kleinen Bartnelken, die weißen Blüten mit diesem pinkfarbenen Auge. Und auf jeden Fall müssen natürlich noch pinkfarbene Anemonen rein, weil das gibt dem Ganzen nochmal echt... Richtig schön, Pep Oh, jetzt habe ich gerade die Lichterkette erwischt. So, ich muss also auch ein bisschen aufpassen, wie ich das mache. Ja, und nochmal vielleicht eine Walunkel. Aber viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Je größer die Blumen, desto weniger, desto weniger braucht man an, an Deko. Und was man optional natürlich noch machen könnte, ist, wenn man sagt, oh, ich möchte gerne dieses Batteriekästchen verdecken, dann könnte man einfach ein Blatt drüber machen, ja, hier so ein Galax-Blatt. Ähm, das ist auch, auch eine sehr gute Option, geht auch ein schönes, großes Efeu-Blatt. Aber ich finde, dadurch, dass es so versteckt ist in diesem grünen äh, Filzsäckchen, stört es überhaupt nicht. Also mich, mich würde es nicht stören und eigentlich, ähm, ja, es ist einfach ein schöner Trick. Ja, und ich glaube, jetzt machen wir das Licht nochmal aus und gucken dann nochmal, ähm, begeistert und da sind in einem Päckchen 2, 4, 6, 8, Moment, die muss ich erst noch mal kurz in Ruhe zählen, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Lichterketten sogar drin, klasse, das ist echt ein guter Kauf, toll, ja und Farbwahl, Blütenwahl, alles frei, jetzt gibt es noch mal das Licht aus, damit die Live-Version an den dunklen Abenden schön sichtbar wird. Bin gleich zurück. Also ich habe jetzt mal ein paar Lichter ausgemacht, aber man sieht schon, was es für eine schöne Farbwirkung ähm, im Dunkeln macht. Das ist heute mein Video zu Lichterketten unter Wasser. Ich hoffe, ich konnte dir was Tolles, Neues zeigen. Ich, find's, ich bin begeistert. Und äh, wünsche dir, egal an welchen Abenden, ob egal zu welcher Jahreszeit, du diesen diese leuchtende tolle Deko inszenierst, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich, dass du mein Video geschaut hast und alles Gute von deiner Margit. Tschüss!